Willkommen zu Poetry .com. ein Gedicht pro Woche. Heute haben wir Folge 27 der dritten Staffel und diese Folge trägt den Titel Elektrisch. Elektrisch ist eine Podcast-Premiere und äh, das Gedicht wird in der Kategorie Philosophisches erscheinen. Ja, ähm, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Und äh, ja, meine Woche war einigermaßen angenehm. Und äh, ja, ich finde, wir beginnen auch sofort. Rekla Rekla Rekla Rekla Rekla Rekla Rekla Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, nach Herzenslust in meinen Gedichten zu stöbern. Ihr könnt auf meinen Blog zugreifen. Ihr äh, könnt dort den Podcast abrufen, könnt ihn dort abonnieren und äh, könnt auch eure Kommentare hinterlassen. Das könnt ihr auch über die sozialen Kanäle, die ihr dort findet. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, auf meinem kleinen Shop zuzugreifen. Im vergangenen Jahr habe ich mir auch ein Pedelec zugelegt und mit meiner Partnerin viele kleine schöne Touren damit absolviert. Ich habe mein Bike gehegt und gepflegt und mit einigen Extras ausgerüstet und war zufrieden damit. Dann vor ein paar Wochen hat sich wohl irgendein Halunke gedacht, dass ihm das Pedelec auch sehr gefällt und hat es mitgenommen obwohl es mit zwei Schlössern gesichert und ohne Akku abgestellt war. Jetzt habe ich seit kurzem ein neues Pedelec, das doch noch alles anders macht als das alte. Somit ist das Fahren damit auch wieder ein ganz neues Erlebnis für mich, das ich im heutigen Gedicht festgehalten habe. Elektrisch. Ich sitze leicht vornübergebeugt. Der Wind weht mir um die Nase. Und weil das auch von Geschwindigkeit zeugt, bin ich fast schon in Ekstase. Wenn Autos an der Ampel stehen, kann ich oft einfach weiterfahren. Ich werde zwar leicht übersehen, doch ich kalkuliere die Gefahren. Wo ein Weg ist, da führt es mich entlang. Ich brauche keine asphaltierten Straßen. Ich befriedige meinen Freiheitsdrang, aber in ökologischen Maßen. Zu zweit macht es gleich noch mal so viel Spaß, besonders wenn das Wetter schön ist. Dann riecht es oft nach frischem Gras, während du noch mehr von unsersgleichen triffst. Früher strampelte man sich die Seele raus, am Berg verreckten wir in Scharen. Darüber sind wir zum Glück schon lange hinaus, denn wir können elektrisch Fahrradfahren. Mein neues Rad ist ganz anders als mein altes, aber trotzdem auch genauso toll. Ich liebe es jetzt schon, obwohl es nicht so viel Veränderungspotenzial hat wie das alte. Es gefällt mir einfach so, wie es ist. Auf meiner Internetseite habe ich übrigens ganz unten einen Link integriert. Wenn ihr euch auch ein Bike der gleichen Marke anschaffen wollt, bekommt ihr über den Link zwei tolle Extras dazu. Ich mache übrigens bewusst hier keine offene Werbung für die Marke, weil ich die nämlich nicht bezahlt bekomme. Der Link ist ein Service für euch, weil ich von meinem Rat überzeugt bin. Ja, das war die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Außerdem hoffe ich, dass ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, habt viel Spaß, habt schöne Tage und vor allen Dingen bleibt gesund. Ciao, euer Thorsten.